Requires Foundation on Above Floor before Placement. Ach du Scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Oh Gott. Auch oh, nochmal komplettes Fundament machen. Oh Gott, okay. Uh. Okay, und jetzt mal... Ach, da kommt ihr einfach so hin. Ah! <lacht> okay. Kann ich vielleicht für... Ich habe den Ton ausgestellt. Der ist ja äh, absolut grausig. Okay, das heißt... <lacht> Ach, du Scheiße. Das heißt... Hier kann ich jetzt aber... Ah, okay, gut. Okay, okay, okay. Okay... Gut, Rolltreppe wird gemacht. Das heißt, wir müssten eigentlich einen extra Bereich für die Anreise machen. Da wir oder wir legen das um moment ähm genau weil wir machen das hier mal kurz weg Und dann machen wir die Anreise in die Mitte. Wo ist noch Anreise? Ah! Okay, habe ich nicht gesehen. So. Ich hoffe, das geht. So, wenn wir die Anreise in die Mitte machen... Und wir gehen jetzt eins höher. Ähm, und sagen benötigt Fundament im Stockwerk drunter. Oh, nein! Oh, abbrechend. Aber was wäre es so? Ach so, rot heißt geht nicht. Also tendenziell hätten. Ach, oh, Moment. Ach so, nee, dann können wir ja nicht rüber verbinden. Alter, wie bescheuert ist das denn? Wir können nicht über Straße bauen. Das ist äh, etwas sehr behindert. Und auch echt schade, muss ich sagen. Ist da keine Brücke? Aff. <lacht> ah, Okay, dann geht der Plan ja schon mal nicht, den ich machen will. Pah. Lass mich mal echt blöd überlegen. Wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Oberer Teil Anreise, untere Abreise. Das ist auch blöd, oder? Wenn wir 26 und hier haben wir, glaube mehr, immer 31. Äh, dann könnten wir hier oben tendenziell die Anreise machen. Also, wenn wir hier die Anreise machen. Flug. Weil die Anreise verbraucht eigentlich weniger Platz. Ja, weil die, die Busse ja, kommen ja auch hierher, liefern ab und nehmen dann mit. Also so denke ich mal, dass es machen werden. So, dann. Beginnt es eigentlich ja immer mit dem... Check-in. Das heißt, da stehen dann überall Bekleidungsstand. Okay. Erfordert einen sicheren Bereich. Ja, okay, okay, okay, okay. Also wir brauchen. <lacht> Wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo haben wir's? Digitales Werbe. Dies kann die Passage wirklich stören. Okay. Na, dann will ich es nicht. Eleganter Stuhl A. <lacht> äh, Rolltreppe nach oben. Hm, ja, das machen wir alles. Nachher Lebensmittel, Springbrunnen, Mülltonne, Gate-Schalter. Ausweiskontrolle, Küchenspüle. Metalldetektor, Zauntor, Flutlicht. Och Gott, was erfordert das eigentlich? CTO. Okay. Personaleingang. Türen können von einer Mauer. Türen können auf einer Mauer platziert werden und dienen dazu verschiedene angrenzende Räume oder Bereiche deines Flughafens zu trennen. Nur dein Flughafenpersonal kann diese Tür benutzen. Oh! Das gab's vorher auch Check-in-Schalter, da haben wir ihn doch. So, oh, wie war das jetzt nochmal genau? Oh, okay. Gut. Hier unten ist der Eingang. Das heißt, hier oben geht dann das Gepäck raus. So. Und dann... Ja, da können wir einige Check-In-Schalter bauen. Wir sind ja auch ein großer Flughafen. Oh, es muss aber auch noch Bereich sein für die Sicherheit. Ja, okay, ist gegeben. Okay. Ja, ja das <lacht> sollte tendenziell mal reichen. Dann können wir hier... Das heißt, zeige alle Warteschlangen und Zuordnungen in deinem Flughafen auf einmal. Nein. Oh? Ha. Ja, jetzt machen wir hier überall eine Schlange in. Das haben sie etwas umgeändert. Ich weiß noch, dass ich es früher mal so gebaut habe. Ich weiß halt nicht, ob das mittlerweile irgendwie umgeändert werden muss. Ähm, wir müssen auch diese Warteschlange noch... Äh, ...dem diesem Gate da hinten zuordnen. Ups, das war zu lang. Achso. Genau. So, wie ah, okay, Moment, Moment. Zu, zuordnen zu. Ah, ich kann da... Ah, ich kann da speziell sagen, wem? Wow. ja, dann machen wir hier mal nur Flug. diesem zuordnen zu dem zuordnen zuordnen Flugcrew heißt Okay, dann machen wir hier hinten halt. So. Economy, economy. Ups, nein, nicht mehr zuordnen. Ach, was mache ich denn? Ich ordne die jetzt erstmal allen zu. Und dann müssen wir gucken, wie wir das unterteilen. So, gut. Ich würde sagen, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4... 24, das heißt, wenn wir... 8 mit... Wenn wir 8, äh, erste Klasse machen... 4... 5, 6, 7, 8. Oh, und da machen wir hier die erste Klasse aus. So, weil die meisten würden wahrscheinlich nicht erste Klasse fliegen. Also ich weiß es nicht, aber wir werden es einfach mal testen. So. Das heißt, wir brauchen hier natürlich auch jede Menge Schiebetüren. Tür. So, große Schiebetür. Zack, zack, dahin. Zack, zack, dahin. So, das müsste eigentlich reichen.